Ich hätte mir Lehrkräfte gewünscht, welchen SchülerInnen alle Optionen aufzeigen. Das bedeutet auch die Option eines Studiums. mir gewünscht, dass es in der Schule eine echte Berufsberatung gibt, die auch zu ja, vermeintlich ungewöhnlichen Zielen motiviert und ermutigt, das zu verfolgen und die auch zeigt, wie man ein bestimmtes Ziel erreichen kann, wenn es vielleicht nicht den geradlinigen Weg über eine bestimmte Ausbildung oder ein bestimmtes Studium dahin gibt und die eben nicht versucht, SchülerInnen in bekannte Ausbildungsberufe oder Studiengänge zu drängen weil die vermeintlich sicherer sind oder sich mehr lohnen. So war es zum Beispiel bei mir. Ich wollte immer schon Journalistin werden und in der Berufsberatung hat man mir dann gesagt, ja, das ist aber sehr unsicher und das schafft eh fast niemand. Machen Sie doch lieber Lehramt. Da äh, wissen Sie, was dabei rauskommt und dann lohnt sich das Studium wenigstens. Ich hätte mir gewünscht, mehr über die Finanzierungsmöglichkeiten eines Studiums zu erfahren, statt ein Studium einfach als risikoreich zu sehen und die Ausbildung als sichere Alternative zu betrachten. Ich hätte mir in meiner Schulzeit gewünscht, dass besonders Arbeiterkindern Soft-Skills vermittelt worden wären, wie man sich richtig in der akademischen Welt zurechtfindet und verhält. Beispielsweise wie man netzwerkt oder wie man Gespräche unter Akademikern und Akademikerinnen führt. Ich hätte mir gewünscht, dass an der Schule mehr über Stipendien bzw. Förderprogramme und Möglichkeiten informiert wird. Ich wusste zum Beispiel während meiner Schulzeit nicht, dass es Stipendien gibt, für die mich meine Schule hätte vorschlagen können oder für die Lehrer mir Empfehlungsschreiben hätten schreiben müssen, auf die ich aber vielleicht eine Chance gehabt hätte und die mir geholfen hätten, mein Studium zu finanzieren. Musik